Das Lösen von Gleichungen ist ein ganz wichtiger Bereich innerhalb der Mathematik. Für einige ist es vielleicht sogar der, der wichtigste Teilbereich der Mathematik oder das, was Sie mit Mathematik überhaupt verbinden. Und die Äquivalenzumformung, das ist ein Hilfsmittel, um Gleichungen lösen zu können. Beim Lösen von Gleichungen spielt man ein bisschen detektiv, und versucht zum Beispiel rauszubekommen, wie viele Kugeln x sind in einer Box. Und hat irgendwelche Indizien, dass diese Box vielleicht genauso schwer ist auf einer Waage wie zwei Kugeln. Und äh, ja, dann werden vielleicht auch zwei Kugeln in dieser Box drin sein. Ne? Ähm, als Gleichung würde das Ganze jetzt heißen, x ist gleich 2. Diese Gleichung ist damit eigentlich schon gelöst. Ich weiß nämlich, wie viele Kugeln da drin sind und damit ist alles schon beantwortet, alles schon gelöst, was ich hierbei wissen will. Die Äquivalenzumformungen helfen mir, zu so einer Lösung zu kommen, wie wir das hier gerade haben, wenn das vielleicht von Anfang an nicht ganz so klar und ganz so ersichtlich ist. Schauen wir uns dazu einmal näher an, was ist denn überhaupt eigentlich eine Gleichung? Eine Gleichung ist das, was wir hier sehen. x ist gleich 2 als ein Beispiel. Ich habe einen Term auf der linken Seite, ich habe ein Gleichheitszeichen in der Mitte, ich habe einen Term auf der rechten Seite. So eine Gleichung kann ich immer mit einer Waage vergleichen. Und habe die eine Seite der Waage, die eine Waagschale, da ist jetzt halt diese drin und ich habe die andere Seite des neben dem Gleichheitszeichen, das ist die andere Waagschale auf der rechten Seite und das gleich, das würde der Waage sozusagen entsprechen. Was ist jetzt eine Äquivalenzumformung von so einer Gleichung? Das ist eine Veränderung der Gleichung bei der sich der Wert, die Wertigkeit der Gleichung, die Aussage der Gleichung nicht wirklich ändert, bei der zum Beispiel immer noch am Schluss zwei Kugeln in der Box sind. Anschaulich gesprochen kann ich sagen, ich nehme eine weitere Gleichung dazu und sage, zwei Gleichungen sind äquivalent, wenn sich das Gleichgewicht der zugehörigen Wagen nicht geändert hat. Und das bedeutet in der Aussage, dass die Variablen, dass das x, dass die Anzahl der Kugeln in einer Box dabei also jedes Mal gleich geblieben sind. Schauen wir uns das einmal an. Nehmen wir uns eine zweite Gleichung einmal mit dazu. Ja. So und verändern die so, dass sie immer noch äquivalent ist. Wir könnten zum Beispiel auf die eine Waagschale noch eine Kugel mit dazu tun. Achtung, sie soll ja im Gleichgewicht bleiben, dann sollten wir das bitte auf der anderen Seite auch mit tun. Und jetzt habe ich hier zwei verschiedene Gleichungen, die äquivalent sind. Das kann ich natürlich auch mathematisch versuchen mit auszudrücken, indem ich jetzt also sage, ähm, diese zweite Gleichung wäre ja nicht mehr x ist gleich 2, sondern x ist gleich x plus 1. Auf der linken Seite habe ich die Box x mit den x-Kugeln drin und eine weitere Kugel, die ich sehe. Und das ist jetzt genauso schwer wie drei Kugeln. Diese zwei Gleichungen hier, die sind äquivalent. Und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, Gleichungen zu verändern. Ich könnte auf beiden Seiten eine Box noch mit dazu tun. Dann hätte ich... Ja, welche Gleichung hätte ich dann? Dann könnte ich an dieser Stelle sagen, dass 2 mal x plus 1 dasselbe ist wie x plus 3 auf der linken Seite der Gleichung. In der linken Waagschale habe ich zwei Boxen, 2 mal x und noch eine Kugel. Auf der rechten Seite habe ich eine Box, einmal x und drei Kugeln mit dazu. Oder ich könnte, nehmen wir mal die Boxen erstmal wieder weg, das könnte ich noch machen, so dass sich das Gleichgewicht nicht ändert. Ich könnte auf beiden Seiten das Doppelte nehmen, und wenn ich das links meine Größen verdopple, also noch eine Box dazu und auch noch eine Kugel dazu, und wenn ich das rechts ganz genauso mache, zu den drei Kugeln, die schon da waren, kommen drei neue Kugeln dazu, dann hat sich insgesamt an meinem Gleichgewicht auch nichts geändert. Es wird für die Waage zwar schwieriger, das alles zu halten, aber auf der linken Seite ist es doppelt so schwer, auf der rechten Seite auch. Wenn es vorher gleich schwer war, wird es danach auch so sein. Dann käme ich jetzt also hier auf die Gleichung äh, 2 mal x plus 2 ist gleich 6. Auch diese Gleichung ist äquivalent zu der Gleichung hier oben. So, solche Umformungen helfen mir typischerweise, um von komplizierteren Gleichungen überzugehen durch ja, durch subtrahieren oder durch halbieren oder was auch immer, zu einer möglichst einfachen Form, bei der ich am Schluss also ablesen kann, okay, die Lösung ist x gleich 2. Und dazu kann ich also auf beiden Seiten, ja, verdoppeln oder jetzt, um das rückgängig zu machen, auf beiden Seiten die Hälfte nehmen, auf der linken Seite noch die Hälfte, auf der rechten Seite nur noch die Hälfte dann habe ich schon nur noch auf einer Seite überhaupt eine Box übrig. Und dann kann ich anschließend sagen, ach, dann nehmen wir noch auf beiden Seiten jeweils eine Kugel weg. Und auf die Art und Weise kann ich durch Äquivalenzumformung eine Gleichung herstellen, bei der ich sehen kann, wie viele Kugeln oder sowas denn in meiner Box wirklich drin sein sollen. Oder wie groß meine Variable ist kann also sagen, zwei Gleichungen bleiben äquivalent, wenn man erstens auf beiden Seiten der Gleichung dieselbe Zahl oder auch dieselbe Variable dazulegt, addiert oder auch wegnimmt, subtrahiert, das ist die Additionsregel. Und die Multiplikationsregel, die zweite Regel besagt, zwei Gleichungen bleiben äquivalent, wenn man beide Seiten der Gleichung Verdoppelt, verdreifacht, halbiert, also beide Seiten mit der gleichen Zahl multipliziert. Ich könnte sie auch mit der gleichen Variable multiplizieren, aber das kriege ich jetzt mit der Waage nicht mehr so schnell dargestellt. Das sind Äquivalenzumformungen. Mit Äquivalenzumformungen kann ich Wagen deutlich komplizierter machen, das will man meistens nicht. Ich kann mit Äquivalenzumformungen komplizierte Gleichungen, komplizierte Wagen ähm, vereinfachen und das ist häufig das Ziel, wofür man das Ganze überhaupt mit verwendet.